Weit machen. Wir mal eine kalte Strompräsentation. Ja, ihr kennt das Video vom jörg Kempel sicher, ne? Gut zugegeben, jörg sein Kondensator ist noch ein größer als meiner. Seiner hat glaube ich nur, ich glaube 20 Volt, ne? Daher geht bis 40 Volt und 47.000 Mikrofarad. Naja, jedenfalls solche Schraubanschlüsse hat er ne? Damit so viel Strom wie dann wieder rauskommt, dass die Kabel das überhaupt schaffen. Ja, aber ich probiere das auch mal mit so einem ganz fein dünnem Draht. Mal schauen, ob es auch funktioniert. Ja, als Quelle ähm, habe ich keine, ich glaube beim Wirk, ich muss mir das Video echt noch mal ganz genau angucken. Jetzt das, das mache ich jetzt so rein aus meinem Gedächtnis. Ich habe das Video ich glaub, das letzte Mal vor einem halben Jahr angeguckt von ihm. Ich glaube, bei ihm war es dann so, dass er irgendwie ähm, zwei tote Bleisäure-Akkus als Quelle hatte, sozusagen. Und ähm, ich habe hier zwei. Die sind zwar nicht ganz tot, ne? aber richtig voll sind sie auch nicht. Na, mal gucken, nicht, dass wir einen Kurzschluss machen. Das wollen wir natürlich nicht unbedingt, obwohl es kurzzeitig wahrscheinlich auch nichts ausmachen würde. Die Batterien halb bis Viertel ist voll. In Reihe geschalten. Ja, dann mit dieser kleinen ansteuerung dazu ähm, Motor mit zündspule und anzündspule energiesparlampenröhre und ein kleiner spark dazu ja so wo ist jetzt der draht der ist so fein den sehe ich gar nicht so. da ist der draht und geht hier an Ausgang, na, an die Diode ran. Okay, ähm, ja. Mal schauen, was passiert. Wenn wir hier einschalten. Aha. Gut, leuchtet, Plasma ist da, das geht auch wunderbar. Na, wie geht's? So, da ist Draht. Also Draht wird absolut nicht warm. Jetzt schon bei 10 Volt. 13, 14, 19. Okay, ja gut. Dauert schon etwas, aber rast ganz schön. Ne? 21 Volt. Und der Draht bleibt wirklich absolut kalt. Nach meinem Empfinden. Ah, ist natürlich schwer, da so richtig dran zu bleiben. Okay, bis 22 bis 22 kriege ich den hier also nicht ganz voll ganz dasselbe wie beim Herrn Hemmel scheint es also nicht zu sein trotzdem durch den Draht so ein der derzeit schon so nicht schlecht ja und auch nicht schlecht wie gut tote Batterien damit funktionieren also tote halbleere Batterien ne? das Ding. Ach ja, und hier ist ja auch noch ein Haufen LEDs, die blinken. Da könnt ihr euch ja mal zusammenzählen. Ich glaube, vier LEDs sind auf so einem Stick drauf. Hm. Alles mit halb leeren 9-Volt-Blocks. Ja, und mal gucken, ob jetzt hier auch, das auch kein Fake-Kondensator ist. Wollen wir nochmal entladen. Hm. Ja, Plus und Minus ist jetzt erstmal egal hier. Und los. Wow, das war schon ordentlich. Okay. So viel zum kalten Strom, wenn es denn welcher war.